Hey Leute, willkommen zu einer neuen, schnellen Folge Rocket. Ich bin gespannt, ob ich mich aus meiner Ergebniskrise ein wenig befreien kann. Erst am Wochenende acht Serien, gar nichts gerissen, und dann gestern bei der Rocket Monatsmission auch völlig chancenlos. Gut, da wurde ein wenig gereizt, wie auf der Kirmes, das kommt aber vor. Leider konnte ich da nichts gegen machen, konnte dem nichts entgegensetzen, also mal schauen ob sich das hier zu einer richtigen Formkrise ausweitet oder ob es einfach nur die zwischenzeitlichen Härten von diesem Spiel sind. Hier jetzt also in der ersten Runde komme ich jedenfalls günstig ran, das ist schon mal erfreulich. Die Findung war jetzt wieder mal eher bescheiden. Also für Rocket-Verhältnisse hatte ich ein wenig mehr erwartet, wenn ich so günstig rankomme. Jetzt habe ich ein ziemlich schlappes Spiel. So wie jetzt drücken, 20 sind möglich. 10 Augen Pik drücken und Kreuz König 10 halten ist auch eine Option. Mit dem Kreuz König gefühlt ein wenig mehr Stärke im Blatt. Andererseits ist das Ding ja so schlapp, dass ich vermutlich sowieso nur gewinne, wenn mir eine 10 freigespielt wird. Und dann habe ich doch lieber die 14 im Keller, als dass ich das Bild auf jeden Fall mit abgebe. Also, Bauchentscheidungen hier sind, glaube ich, besser 14 zu drücken als nur 10. So, Aufschlag sieht erstmal gut für mich aus, Pik König, äh, da wird mir die 10 freigespielt, das war wichtig. Wenn jetzt der Abstich kommt, dann geht geht's sowieso nicht, kommt aber nicht. So, jetzt ist es zu vermuten, dass äh, die Pik Lusche die letzte, der siebte Pik, dass er bei Spieler 3 ist, zumindest wäre es eher ungewöhnlich, wenn Spieler 2 in Vorhand auf den langen Weg aus einem Drilling aufgeschlagen hat, eher aus König Lusche. Trotzdem kann ich äh, jetzt nicht unbedingt verhindern, in Mittelhand zu kommen. Ich könnte natürlich einen Buben spielen, um das zu verhindern. Aber ähm, da auch dann würde ich es wohl nur einmal verhindern können. Ähm, da spiele ich lieber klein und gucke, ob vielleicht in der zweiten Trumpfrunde dann schon ein Bube rausfällt. So, dafür muss ich mich jetzt natürlich mit dem siebten Peak auseinandersetzen. Einstechen ist natürlich ganz schlecht. Entweder meine Trumpf 10 wird überstochen. Wenn ich klein steche, wird abgeworfen günstig, also ist keine echte Option. Und daher auch nicht schön, aber besser als zu stechen. Hier einfach mal Karo fallen lassen, gucken, was passiert. Klar, Karo 10 wird gewimmelt, Farbe wird gewechselt, bin aufgeflogen, was die Stechfarbe ist. Trotzdem, da ich 14 im Keller hatte und meine Peak 10 zu Hause, habe, ähm, wehne ich mich immer noch ganz gut im Rennen, zumindest nicht völlig chancenlos. Also wieder Trumpf spielen und gucken, was passiert. Ja, und das ist doch ein gutes Zeichen. Nun steht zwar offenbar Trumpf zu viert, und sonst wäre der Kreuz Bube hier noch nicht rausgegangen. Also Mittelhand hat noch zwei Trümpfe, aber der Kreuz Bube ist raus. Damit mache ich jetzt äh, mit Pik und Karo Bube zwei Stiche. Jetzt kann es natürlich sein, dass das Kreuz Ass beim Trumpf starken Mann beim Spieler 3 ist, und das würde bedeuten, dass er dann gar kein Karo hat. Also vier trumpf Karo frei, dagegen hätte ich keine Chance. Wenn aber Kreuz Ass bei Spieler 2 in, aus meiner Sicht jetzt links sitzt, dann habe ich kein Problem, denn dann muss jetzt das Karo Ass noch bedient werden, und dann reichen mir einfach die Augen. Dann darf ich jetzt natürlich nicht abschmeißen, sonst kann danach auf das nachgespielte Kreuzass Spieler 3 seinen letzten Karo entsorgen oder seinen einzigen Karo. Na, ja, da muss er bedienen. So, jetzt bin ich auch mal gespannt, ob Spieler 2 aufpasst. Er hat nämlich jetzt noch Trumpf Ass und Karo Dame in der Hand. Hat er die Übersicht in den Trümpfen? Dann kann er den karo damen stich verbrennen. Hat er sie nicht, dann muss er das Ass, wird er das Ass wimmeln, um den Karo-Stich zu halten. Doch er hat die Übersicht. Also das hat er gut gespielt. Für mich schon mal so eine. Kleine Befragung, wie spielt Spieler 2? Ist er hier so leicht aufs Glatteis zu führen? Nein, ist er nicht. Also immerhin reizbare Spiele. Und zum Glück diesmal schon wieder ein wenig Widerstand. Das brauchst du ja beim Skat auch. Wenn ein anderer gute Karten hat und du billig rankommst, ist dir auch nicht geholfen, wenn du aufläufst. Ich habe das Ding jetzt hier auch wirklich, ja, voll durchgezogen, bis 40. Das ist schon ein bisschen verwegen. Ähm, ich komme aber nicht in die Verlegenheit jetzt zu überprüfen, ob das gut gegangen wäre, oder was passiert wäre. Denn greine Hand wird gespielt. Also ganz offensichtlich ist dieses nicht mein Spiel, auch wenn es im ersten Moment so aussah. So. Ist die Frage, was machen wir? Peak habe ich jetzt nicht mehr, aber Peak sieht auch nicht so aus, als ob wir da noch viele Stiche machen, wo schon der König nur von meinem Partner fällt. Deswegen macht es wohl auch nicht viel Sinn, jetzt einen Buben zurückzuspielen oder so. Da kann ich beim Handspiel wirklich mit der langen Farbe einfach von oben klären, wo und ob wir noch ein paar Punkte holen können. So, ein Herz jedenfalls nicht. Ist der Gang halt natürlich mit rein. So, jetzt Bube Abzucht, das sagt mir schon, da werden wir höchstens noch einen, maximal zwei Stiche machen hinten raus, jetzt sind nämlich die Buben raus, und das heißt, jetzt werden wir uns wohl einige Pik- und Kreuzvolle hier anschauen können. Ja, da geht die Batterie schon los, und noch ein, oh, Kreuz 10 auch noch, jetzt noch ein Pik, ja, also wenn wir jetzt nicht 21 Karo schnappen, nee, dann sind wir Schneider, das war doch mal eine erste sehr erfreuliche Hausnummer für Spieler 3. Drittes Spiel, ein Ansatz in Vorhand, aber ein ganz bescheidener. Nur die beiden roten Buben und zwei Asse, aber hohle Asse. Also nichts, keine weiteren Vollen, keine Zehn dabei, auch keine 5-Trümpfe in Karo oder so. Naja, trotzdem, 22 muss ich doch halten, ein wenig reizen muss ich. Jetzt wird's interessant, noch einer macht mit. Was hat Oma immer gesagt? Drei Spiele sind nicht unterwegs, zumindest nicht drei Gewinnspiele. Ich glaube, da ich selber auch zwei 7er habe, die Herz 7 auch sehr lang. Ja, wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass das ein Nullspiel wird? Aber selbst wenn es ein Null wird, auch der müsste lange Farben haben. Also ich glaube, das ist mein Letzt, meine letzte Chance, aus der Nummer hier noch mit heiler Haut rauszukommen. Also bin ich raus. Ja, doch ein Null. Doch ein Null. Und da stellt sich jetzt die Frage, ist die blanke, in dem Fall die Pik 7, ist die korrekt auch bei der 22er Heizung aus Mittelhand? Also ich denke ja, denn klar, der wird ein paar Pik haben. Trotzdem kann man, kann man den Alleinspieler mal auf einer Blanken Pik 9 oder so erwischen. Ansonsten habe ich auch kurz in die Mitte gespielt, also ich glaube, das ist vertretbar auf jeden Fall. Oh, war jetzt aber nicht richtig, oder zumindest war es nicht gut für uns. Spieler 3 wirft Herz 8 ab. Und was sagt uns denn Herz 8? Wo soll denn jetzt das Spiel überhaupt noch gehen? In Karo kann ich es nicht schlagen, wenn das blank ausgespielt war. Und in Kreuz wird es auch nicht gehen. Also irgendwie sieht das so aus, als ob jetzt hier schon Schicht im Schacht ist. Ich mache noch mal einen Zwischenzug Karo, und da geht die Karte auch auf. Ja, es wäre nur die Herz 8 gewesen. Schwer zu sagen, wenn ein Herz gedrückt ist, wäre das Spiel gegangen, wenn ich mit Karo starte. Ähm, wenn kein Herz gedrückt war, dann wäre es von Haus aus nicht gegangen. Gut. Im schlechtesten oder im besten Fall unglücklich getroffen. So, da haben wir mal das große Nichts hier wieder. Keine schöne Karte, kein einziges volles. Alleinspieler spielt Grang in vorn, geht über die Dörfer. Klassisches Zeichen dafür, dass ihm zwei Buben fehlen. Also mein Partner hat garantiert auch einen Buben. Es werden ihm aber auch sehr wahrscheinlich genau nur zwei Buben fehlen. Ansonsten ähm, würde er wohl nicht unbedingt diesen Grang spielen und dann schon gar nicht über die lange Farbe gehen. Also da haben wir es, da haben wir den Beweis. Viermal Pik. Wird gestochen, dann sind noch vier unbekannte Karten im Blatt. Da, Herz 8, oh, mit Abwurf, Karo Das ist natürlich ausgesprochen bescheiden, was mein Partner hier auf dem Tisch liegt. Da müssen natürlich eigentlich die Vollen auf den Tisch, wenn du so einen Grang schlagen willst. Es sei denn, mein Partner hat jetzt noch Kreuz und Karo irgendwie in der Hinterhand, aber das kann ich mir ja beim besten Willen nicht erklären. Nein denke mal ganz klar, Karo Ass und Kreuz Ass ist jetzt noch beim Alleinspieler gut. Dadurch, dass ich jetzt zweimal Karo entsorgen konnte, kann ich hier zumindest den Schnapper machen, 23 Augen, damit wir ganz souverän aus dem Schneider sind. Mehr geht dann aber nicht. Und da habt ihr es gerade gesehen, Kreuz 10 blank bei meinem Partner. Also die Karte ist definitiv stärker nach dem Einstieg der Pik 10, äh, gleich zu prüfen, ob ich jetzt das Kreuz Ass habe da mit einer Lusche unter dem Ass zu viert anzutanzen. Das ist irgendwie einfach zu wenig. Das ist nicht gewinnorientiert. Das ist auf jeden Fall gut für Schneider frei. Das haben wir auch geschafft. Und na klar, in dem Fall hätte es nichts geändert in der letzten Konsequenz, da Kreuz Ass auch beim Alleinspieler war. Trotzdem hätte man es, denke ich, anders versuchen sollen. Fünftes Spiel. 18 habe ich geboten. Mehr ist beim besten Willen nicht drin. Spieler 3, der schon sehr gut steht, kommt wieder zum Zug und äh, spielt Pik. Zwei Trumpf dagegen. Und was sage ich euch so oft? Ich mag blankes Ausspiel. Und wenn es noch so kritisiert wird oder für schlecht gehalten wird, ich finde, es ist gut auf den langen Weg. Auch wenn ich jetzt hier nur noch einen Trumpf habe, gerade dann kann es äh, wertvoll sein. So, nun fällt da die Kreuz 10 auf den König. Kann zwei Dinge bedeuten. Entweder das Kreuz Ass ist gedrückt oder mein Partner hat sich nicht getraut, mit dem Ass raufzugehen. Da er hier vier Trümpfe offenbar dagegen hat, erst jetzt fällt das Trumpf Ass. Ist das auch eine Variante? Allerdings wäre dann das Spiel wohl ganz schön wackelig. Wie auch immer, das wird sich noch zeigen. Ich muss jetzt erstmal. Ähm, meine lange Farbe, meine starke Farbe anzeigen von unten natürlich. Wie gesagt, zwei Trumpfstiche, zwei Trümpfe zumindest, sehe ich noch bei meinem Partner, wo er das pre geschont hat. Da haben wir jetzt auch die Stechfarbe gefunden. Jetzt, denke ich mal, wird es ein bisschen drauf ankommen, was hier an der Beikarte noch los ist bei Spieler 3, wie es zum Beispiel um die Herzen bestellt ist. So, da habe ich jetzt ein bisschen angeschmiert. War vielleicht auch ein Tick zu schnell, aber ich habe schon gedacht, dass mein Partner über die Kreuz 9 rüber kann, kann er nicht, dann ist also das Kreuz tatsächlich im Keller. Ähm ja, mit diesem Bluff hat er zwar jetzt die Herzdame rausgelockt, andererseits dafür äh, muss er jetzt aber auch zwei Herzfaule noch im Blatt haben, oder zumindest zwei Karten Herz. Wenn das Ass dabei ist, wird er gewinnen. Wenn nicht, wird es jetzt schwer, denn äh, auch mein Partner kann die Chance hier nutzen und kleinen Herz fallen lassen auf die Kreuzdame. Ja, und da zeigt es sich Herz Ass bei meinem Partner. Also damit ist dann die Herz 10 Beispieler 3 noch in der Hand, zwangsläufig, oder das Kreuz Ass. Das geht schon gar nicht mehr anders, und dieser voll ist natürlich verbrannt. Das Beste, was er jetzt machen kann, ist den Vollen direkt abzuschmeißen. Dann macht er mindestens noch einen Trumpfstich. Wenn er dann sogar die Trumpfgabel hat, also beide Trumpfstiche machen kann, gegen die beiden Trümpfe bei meinem Partner, dann gewinnt er das Spiel sogar noch. Ich glaub's aber irgendwie nicht. Der Spielverlauf spricht eher dafür, dass mein Partner jetzt den höchsten Trumpf noch hat. Ja, Da waren es 59. So, nun bin ich doch noch mal wieder dran. Drei Buben, ein Ass, wird aber wieder scharf gereizt, und ich habe mich jetzt schon entschieden, also Herz-Hand einfach, das gucke ich mir auf keinen Fall an. Dann spiele ich lieber selber den Pikhand, der natürlich auch verwegen ist. Aber ja, was soll ich sagen? Spieler 3, ohne zu zögern, ohne zu zaudern, geht auch über diese 30er-Schwelle, die ich mir hier noch mal gesetzt habe, locker rüber. Dann komme ich also nicht ran für meinen Pikhand. Dann muss Spieler 3 schauen, was er da gewinnen kann. Herz. Das ist natürlich, ehrlich zugegeben, nicht unbedingt das, was ich mir gewünscht habe. Kreuzbube hat er dann offenbar nicht, dass er den Herz ohne 4 spielen kann bei der Reizung. Alle anderen Spiele wären mir sicher lieber gewesen. Vor allen Dingen habe ich jetzt auch nur genau drei Trümpfe und gar nicht so ein besonders gutes Aufspiel. So. Ja. Das alte Lied, langer Weg, kurze Farbe, ich spiele, zeige meinem Partner, dass ich das Pik Ass nicht habe, indem ich ein Bild spiele, deswegen spiele ich jetzt auch erst Pik und nicht Karo, und dann gucken wir mal, wie das Spiel losläuft. Pik Ass beim Alleinspieler, und von meinem Partner nur Trumpf König, also Trumpf Ass und 10 fast zwingend beim Alleinspieler. Kann man sich jetzt schon mal langsam Gedanken machen, was für ein Spiel können wir hier überhaupt schlagen? Ich denke mal fast, ein 5-Trümpfer irgendwie nicht, gerade wo jetzt die Pik 10 auch noch da ist. Wir können an sich ja schon fast nur das Spiel schlagen, wenn es irgendwie ein vier trümpfer ist. Deswegen spiele ich jetzt hier auch direkt Trumpf hinterher, wenn die aus, äh, übereinander fallen, also wenn mein Partner nur noch Kreuzbube hat, dann lässt sich das wohl sowieso nicht verhindern. Wenn nicht, dann könnte es interessant werden. Und da ist die Trumpflusche bei meinem Partner. Das wird doch jetzt sehr interessant, dann muss er den Kreuzboom noch haben, und der Alleinspieler nur noch Ass und 10. Da kommt der erste volle, und damit ist jetzt definitiv eine Schlüsselsituation in dem Spiel, denn so ein Viertrümpfer mit Pik Ass 10 zu dritt, der hat jetzt sicher noch einen Drilling. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das das Karo Ass zu dritt ist. Und kein Kreuz, das heißt, der Alleinspieler lauert natürlich darauf, sein Trumpf Ass auf Kreuz zu verstechen. Ähm, nun ist die Frage, was ist richtig, trotz ihm das Trumpf Ass verstechen lassen, auf Kreuz oder mit Karo antreten? Bei Karo ist natürlich die Gefahr, wenn der Alleinspieler in sowas wie Ass König Lusche steht, dass ich meinem Partner die 10 kaputt spiele und dann nützt uns das blank stehende Trumpf Ass auch nicht, das ist dann der einzige Stich, den wir am Ende noch machen. Ähm, wenn der Alleinspieler die Kreuz 10 nicht gedrückt hat, dann kommen wir auch vielleicht noch hin. Deswegen, ja, also es, man weiß es nicht genau, man weiß es nicht. Alle Varianten sind, möglicherweise können noch zum Sieg führen. Ich habe mich jetzt dann doch entschieden, hier die Kreuz Lusche zu spielen, eine ganz kleine Übergabe zu spielen. Mein Partner macht es richtig, geht ganz klein nur drauf. Alleinspieler sticht, habe ich nicht anders erwartet, und jetzt wird es sich gleich zeigen. Ah. Da sehen wir schon, Karo König bei meinem Partner, das ist nicht so gut. Dann wäre die Karolusche hier die bessere Karte gewesen, denn der Alleinspieler hätte sich das Schnippeln nicht erlauben können. Danach wäre nach Trumpfabzug von mir die Karolusche reingeflogen und dann Kreuz zurückgespielt, dann hätte er gar keinen Stich mehr gemacht. Also er hätte dann den Karo König direkt rausnehmen müssen. Er hätte noch seine letzte Pik-Lusche spielen können, da kann er dann aber nur Karolusche, Kreuz-Lusche bekommen. Und so wird es jetzt daran ab, davon abhängen, ob Kreuz 10 im Keller ist. Wenn Kreuz 10 im Keller ist, hat der Alleinspieler schon genug. Ansonsten haben ähm, wir gewonnen. Ja, ist gedrückt, dann ist er zu Hause. Ja, das war beim nächsten Mal ein Spiel mit einer interessanten äh, Position in, im Mittelspiel, wo alles möglich war und ich mich in dem Fall einfach, ja, unglücklich, ja, vielleicht auch falsch entschieden habe. Siebtes Spiel, nun komme ich mal ran, komme auch für, gerade noch für 30 ran, brauche also nicht Hand spielen 27 aus Vorhand, was hat der gereizt? Bin mir nicht ganz sicher, ich behalte jetzt Karo, König, Dame im Blatt, ja, und komme hier auch gleich gut in den Schnitt. Wo ich es jetzt hier so sehe, ich glaube bei dem Sechstrümpfer, wo dieser Schnitt gelungen ist, ist eigentlich der Unterzug wäre hier besser gewesen. Nun spiele ich ihn jetzt. Ist auch in Ordnung. Trumpf steht auch nicht zu viert. Dann passiert da nicht viel gut. Hat jetzt vielleicht ein bisschen ideenlos gespielt, wenn ich direkt den Trumpf-Unterzug Trumpfunterzug mache. In Schneider-Varianten komme ich sowieso besten,falls, wenn ich das blanke Ast dann auch direkt abziehe. Na, war schon alles in Ordnung so. Solides Spiel, locker gewonnen, keine Probleme. Aber Schneider ging nicht gegen Karo zu dritt. Noch ist gar nicht so viel passiert übrigens. Wir sind im Spiel 7. Die Bandbreite ist zwischen 138 und 250. Also, das sind keine 120 Punkte. Noch kann ich liege schön im Mittelfeld und noch kann alles passieren. So, jetzt aber wieder. Das muss doch irgendwann mal wieder soweit sein. Für 27. Ich habe ja erst ein Spiel, logisch. Jetzt will ich auch mal wieder was sehen. Und ich kriege das Spiel. Ja, richtig gut ist es nicht. Brauchen wir uns auch nicht über unterhalten, gerade in Mittelhand. Aber ich will ja jetzt die Liste hier nicht mit 1 zu 0 abschließen. Also Herz, Hand. Und hoffentlich kriege ich irgendwie die Kreuz 10 hochgespielt. Sonst wird es wohl auch ein schwerer Gang. Gut, das Kreuz Ass könnte auch mal liegen. Aber bei der 24er Reizung glaube ich nicht unbedingt dran. So, Vorhand, denke ich mal, hat Karo Hand gereizt und ist dann auf 27 rausgegangen, auf den Reizwert. Das glaube ich eher, als dass er jetzt hier Kreuz unter seinem langen Ass spielt. Bei einem Handspiel wäre das eher ungewöhnlich. Also ich ging da nur mit der Lusche ganz bedeckt halten, nichts anmerken lassen. Und das hat schon mal geklappt. Das Ass wird rausgenommen. Allerdings wird die Kreuzzehn hier abgestochen. Das ist nicht so schön. Ach, war nicht zu ändern. 27 haben die anderen. Gut. Klar, jetzt kommt auch noch die Stechfarbe, jetzt 40 Augen. Also ein bisschen Unterstützung im Skat könnte ich jetzt schon gebrauchen. Und das, das sieht doch schon mal gut aus. Da wird der Kreuzbube nicht rausgenommen, oder er liegt drin. Auf jeden Fall, wenn jetzt Pik König nicht zu dritt steht, also Pik König alleine hilft ihn noch nicht bei 40 liegen. Wenn der Kreuzbube schläft, habe ich auf jeden Fall gewonnen. Wenn er nicht schläft, dann muss Peak 2-2 kommen und Peak kommt 2-2. Damit bin ich dann auf jeden Fall Gewinner. Bin ich natürlich doch mal gespannt. Nee, Kreuzbube ist draußen. Kreuzbube ist draußen und Spieler 2 hat den Peak Buben nicht mitgenommen. Das... Hätte er besser gemacht, dann hätten sie zumindest einen Stich mehr gemacht. Ich meine, äh, beide Karo-Vollen kann er trotzdem nicht retten, weil ich dann den höchsten Trumpferpik Ass und 10 geht auch noch heim. Aber die Pik da mit diesem Stich hätten sie machen können. Also ich glaube, wenn er da den Kreuzbuben rausnimmt, dann hätte ich das Spiel wohl abschreiben müssen. Es geht immer schnell beim Rocket. Eben haben wir jetzt angefangen, und schon sind wir im Spiel 9. Also biegen quasi schon auf die Zielgeraden ein. 22 jetzt gereizt von meinem Partner zu dem, gegen den Kreuz. Ja, aber ist das jetzt ein Argument, Pik zu spielen? Klar, Pik wird mein Partner wohl stark haben, aber ich habe auch drei Pik. Also dann kann der Alleinspieler sehr locker seine Trümpfe in die Pik vollen versemmeln. Es gibt keine Überschlag ab. Stichdrohung, dann doch irgendwie wieder gucken, was mein Partner für eine Beikarte zu seinem Pik hat. Also ich spiele auf dem langen Weg lieber eine kurze Farbe. War in dem Fall ganz offensichtlich nicht so glücklich getroffen. Das kann man hier schon sehen. Alleinspiel kommt in Schnitt mit dem König. Also sehr wahrscheinlich mein Partner die 10 blank gespielt, kaputt gespielt, wie es so schön heißt. Ich sage aber immer, wer beim Skat seinem Partner noch nie eine 10 kaputt gespielt hat, der kann wohl noch nicht lange genug Skat spielen. Das gehört einfach dazu, das ist gewissermaßen Berufsrisiko. Mein Partner haut jetzt immerhin erstmal Herz Ass auf den Tisch, da holen wir die 21 ab. War mir gar nicht ganz sicher, ob das so eine gute Idee war, da die Herz 10 direkt reinzutun. Hätte ja auch sein können, dass der Alleinspieler auf dem König zu dritt steht und nur Karo Ass König, aber es war ganz offensichtlich doch richtig. Jetzt kommt hier Abwurf, Karo Lusche. Karo Lusche. denke ich jetzt mal, war ein Stich, den wir jetzt außer der Reihe extra gekriegt haben. Hätten wir gar nicht machen müssen, ne? Karo steht 1-1, gut, das wusste der Alleinspieler noch nicht. Wo wir uns jetzt die Karo 10, ist jetzt aber auch klar, dass es das war, dass wir keinen Stich mehr machen. Also aus dem Schneider. So, nach dem Spiel eben war ich sogar mal ganz knapp vorne am Tisch. Jetzt bin ich wieder an 2, und wir haben noch 3 Spiele zu laufen. Sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als ob wir hier die ganz großen Ergebnisse am Tisch rausreißen würden. Bis jetzt, 2 ist ein Beatspiel, aber alles so ein bisschen verteilt, keine ganz großen Geschichten. Hier habe ich jetzt wieder nichts, und die Post geht ab. Zwischen Spieler 2 und Spieler 3. Für 48. Ja, ich hoffe, mein Partner verlässt sich nicht zu sehr auf mich, denn viel habe ich nicht beizusteuern. Pik Ass und 10, das ist mein ganzer Stolz. Gran wird gespielt. Nur wer vermutlich von meinem Partner gereizt. So, falls mein Partner nun doch einen dunklen Buben hat, falls er vielleicht doch selber auf 48 auf seinen Grang erst gepasst hat, zeige ich natürlich hier die berühmt-berüchtigte Gegenfarbe. Also Kreuzkönig ist die Anzeige, dass das Pik erst bei mir steht. Nur für alle Fälle, falls das wichtig wird, muss eher der Kreuzkönig rein als der Herzkönig. Das wird aber wohl nicht wichtig, Karo Bube bei meinem Partner. Und jetzt kommt die Pik 7. Ja, wenn mein Partner den Null gereizt hat, dann wird, und die Pik 7 nicht hat, dann wird er auch nicht viele Pik haben, dann sind wahrscheinlich drei Piken beim Alleinspieler deswegen, wenn nicht sogar vier. deswegen hier der Tiefschnitt. Und es fällt nur die Dame von meinem Partner, also 8 und König, vermutlich schon noch beim Alleinspieler. Das ist dann natürlich schon wieder ein Stich, der mir nicht gut gefällt. Warum spielt mein Partner ihn denn jetzt nicht einfach in? eine andere Farbe ein, in ein Ass ein, so dass er die Karo 10 auf meinen pik vollen hauen kann. Jetzt macht das ihm natürlich sehr leicht. Gut, ich kann jetzt Pik-Ass auch wimmeln, aber die Karo 10, ja. Jetzt haben wir nur ein Bild bekommen, statt einem satten Stich. Tja, na gut. Oh, und jetzt sieht's so aus, als ob der Kreuz Kreuzkönig auch ein Stich hätte werden können, ist er aber nicht, und dadurch sind wir jetzt Schneider geworden. Also ein sattes Paket, nochmal ein 120er, und das hilft natürlich, das schmeckt richtig. Spieler 3 ist jetzt damit weit davon geeilt, auf fast 500 Punkte. Ja, schön, wie es manchmal so geht. Ähm, der ist also für mich schwer zu halten. Ich würde es jetzt hier noch mal versuchen, zumindest würde ich es versuchen, wenn ich ans Spiel käme. Aber 24 aus Hinterhand, das ist eine Hausnummer, das ist ein Beleg. Ich habe auch noch gar nicht so viel liegen, dass ich das Ding hier, dass es sich jetzt lohnt, das Ding durchzuknüppeln. Also wenn ich 100 Punkte mehr liegen habe, dann würde ich sagen, könnte man auch hier alle Rohre fluten und das Ding durchziehen, auch wenn es keine gute Chance ist. So also, aber denke ich mir, nee kann man ja auch mal ganz fair reizen, auf 24 hier passen, und Spieler 2 hat Eingang bekommen. Und da ist wohl auch nicht so viel zu wollen, zumindest sieht er nicht so richtig schwach aus, Karo, eben, weil eben noch mal einmal die Prüfung, wie die Karte sitzt. Dann kann jetzt nämlich noch einmal die Beiden Karos gezogen werden gut, die letzten beiden Stiche gehören mir, da sind wohl nur noch zwei Herzen da, sind wir wieder rausgerobbt. Ja, dann haben wir den Zwischenstand vor dem letzten Spiel. 270 habe ich liegen, 3 zu 0. Mein Konkurrent ist jetzt Spieler 2, der hat 236, 2 zu 0, Spieler 3. Den wird ich ja nicht mal mehr mit einem 144er kriegen. Ja, ein 168er, das wäre es gewesen. Die sind aber selten, und auf Ansage kommen die schon gar nicht. Ich habe gar nichts bekommen, jetzt muss ich hoffen, und die Hoffnung erfüllt sich. Spieler 2 macht nicht das Spiel. Ah, nochmal mal in Gang Hand für Spieler 3. Der ist uns jetzt, wenn er den gewinnt, doch richtig weit enteilt. Gut, dann hat er sich die 5 Euro redlich verdient, und ich bin so oder so froh, dass ich äh, zumindest die eine Seitenwette gegen Spieler 2 ganz knapp hier gewonnen habe. Ja, Mensch, das sieht ja wieder verdächtig gut aus. Drei Buben, würde ich mal sagen. Und jetzt kommt ein Ass nach dem anderen. Das nächste Pik-Ass hat er auch noch. Es hat den Mittelhand gereizt. Herrlich. Ja, und wer hat Karo Ass? Hat mein Mann noch Karo Ass? Wenn mein Mann noch Karo Ass hat, dann könnten wir jetzt noch rauskommen. Nee. Das war ja wieder ein absolutes Weltklasse-Spiel. Ohne große Knochen, da war nichts zu holen. Ja, schau an, da ist es hinten raus wirklich noch mal richtig losgelaufen. 641 Punkte, herzlichen Glückwunsch, Spieler 3. Das ist eine ordentliche Leistung, das ist ein ordentliches Ergebnis fürs Rocket. Drücke ich die Daumen, das ist hier für den einen oder anderen vielleicht für Spieler 3, dessen Identität natürlich jetzt noch nicht aufgedeckt wird. Wenn euch das interessiert übrigens, wer hier gespielt hat, die Ergebnisse, die Turnierergebnisse sind ja offen zugänglich auf www.skatinsel.de könntet ihr nachschauen, wer sich dahinter verbirgt, ansonsten belassen wir es dabei, bei der Gratulation. Ich wünsche euch wie immer gute Karten, viel Spaß, bleibt dran und bis bald.